ich begrüße euch heute möchte ich euch erklären wie wir als gesellschaft hass und gewalt fördern und ich möchte euch zeigen was jeder einzelne von uns tun kann um dem entgegenzuwirken für mich ist der schlüssel der respektvolle umgang miteinander ich sehe die respektlosigkeit als den Nährboden für Hass und Gewalt. Oder man könnte auch sagen, als, es ist eine Vorstufe davon. Wir starten mit unserem Wirtschaftssystem. Unser Wirtschaftssystem baut auf Wettbewerb auf, auf Gegeneinander, auf Kampf um, einen, um begrenzte Ressourcen. Vor vielen Jahren habe ich mir einmal einige Vorlesungen zur Spieltheorie angesehen. Und ähm, auf den Überlegungen der Spieltheorie baut unser Wirtschaftssystem teilweise auf. Und da war es ganz interessant, in der Spieltheorie wird gelehrt, dass Rücksichts Volles Verhalten irrationales, unvernünftig und rücksichtsloses Verhalten wird als rational, als vernünftig dargestellt. Ein zweiter großer Bereich unserer Gesellschaft ist die Politik. Politik an sich oder die Demokratie, so wie ich sie verstehe, hat einmal grundsätzlich einmal nichts mit mit Kampf und mit gegeneinander zu tun, aber bei uns gibt es Parteien und diese Parteien, die kämpfen gegeneinander. Wir haben auch das, das Wort Wahlkampf beispielsweise und Politiker, haben große Interessenskonflikte. Da gibt es immer die Parteiinteressen im Hintergrund. Sie müssen Wahlen gewinnen, um die Partei zu stärken, um Parteiförderungen zu lukrieren. Das heißt, Sie können auch dann im Parlament beispielsweise nicht nach besten Wissen und Gewissen frei abstimmen, sondern sie haben immer wieder die Interessen der Partei mit zu berücksichtigen. Also die Politiker richten sich oft nach der Parteilinie. Wer schon einmal eine politische Debatte im Fernsehen verfolgt hat, der wird merken, dass die Politiker untereinander sehr, sehr respektlos miteinander umgehen. Also wenn jemand spricht, dann wird von der eigenen Partei Beifall geklatscht, da wird zugehört. Aber oft ist es so, dass Politiker der anderen Parteien ja, entweder nicht zuhören, mit dem Handy herumspielen, keine Aufmerksamkeit schenken, vielleicht sogar mit den Sitznachbarn was bereden, durch die Gegend laufen. Also für mich ein sehr respektloses Verhalten, wenn der jemand vorne spricht und seine Ideen präsentieren möchte. Also da ist oft gar keine Bereitschaft, Menschen von anderen Parteien einfach zuzuhören und dann gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, sondern wenn der von der eigenen Partei ist, ist es alles okay und von einer anderen Partei am besten gar nicht zuhören. Bei Politikern, und auch bei Journalisten war in den letzten Monaten folgendes zu erkennen. Da war plötzlich Hass in Ordnung, wenn er sich gegen Wladimir Putin beispielsweise richtet. Oder Rassismus gegen Russland wurde vorgelebt, war in Ordnung. Also da sind wir jetzt nicht mehr nur bei der Respektlosigkeit, das haben wir sogar schon auf der, Stu auf der Stufe des Hasses. Und vielleicht ist den, den Politikern und Journalisten das ist gar nicht bewusst, welche Vorbildfunktion sie eigentlich da haben. Und dass viele Menschen ihre Verhaltensweisen eigentlich und ihre Denkweisen oft unreflektiert übernehmen. Wenn wir jetzt zurückblicken, auf Corona-Zeit, die letzten zweieinhalb Jahre, war es sehr interessant zu beobachten, wie damit Menschen mit bestimmten Meinungen umgegangen wurde. Das war meiner, meines Erachtens noch oft sehr respektlos. Ja. Und da waren wieder vor allem Politiker, einige Journalisten, hin und wieder auch einige Experten im Fernsehen zu sehen waren beteiligt, die Menschen aufgrund ihrer Meinung, teilweise auch aufgrund ihres Verhaltens, generell abgewertet haben, entwertet, vielleicht sogar entmenschlicht haben. Diese Menschen wurden teilweise beschimpft und es wurde auch psychische Gewalt Verwendet. Also da sind Begriffe wie Leugner oder Verschwörungstheoretiker noch harmlosere Begriffe, aber auch die wurden oft eingesetzt, um Menschen abzuwerten, um sie zu entwerten, um ihren Wert als Mensch herabzusetzen. Es war jetzt nicht der Mensch mit einer Meinung, die ich jetzt stark ablehne, sondern das war jetzt der Leugner, der Verschwörungstheoretiker. Oder, da gab es auch den Begriff Covidioten, das heißt, da wurde vorgelebt, es ist okay, jemanden zu beschimpfen, wenn er eine bestimmte Meinung vertritt. Jetzt können wir uns überlegen, was das für ein Bild vermittelt, also welches Verhalten da vorgelebt wurde. Da wurde vorgelebt, dass es in Ordnung ist, andere Menschen zu entwerten, sie zu entmenschlichen, wenn ich mich bedroht fühle. Derzeit gibt es eine Debatte in Österreich um Frauenmorde und es wird versucht zu erörtern, wie man Gewalt und Mord gegen Frauen verhindern kann. Jetzt stellen wir uns vor, jetzt wird dieses Bild in der Öffentlichkeit durch Medien, also durch Journalisten, durch Politiker vertreten. Es ist in Ordnung, dass ich meinen Mitmenschen abwerte, vielleicht sogar entmenschliche. Und es ist in Ordnung, dass ich psychische Gewalt anwende, wenn ich mich bedroht fühle. Meiner Ansicht nach liegen Respektlosigkeit und psychische Gewalt manchmal schon sehr eng beieinander. Und von psychischer Gewalt ist es dann nur noch ein kleinerer Schritt zu körperlicher Gewalt. Was wir vielleicht als Gesellschaft verlernt haben, ist zu differenzieren zwischen dem Denken, dem Verhalten und dem Menschen. Also wenn wir jetzt nochmal das Beispiel ähm, Wladimir Putin hernehmen, wir schaffen es nicht mehr zu differenzieren und sagen, okay, diese mögliche Denkweise lehnen wir stark ab, dieses Verhalten lehnen wir stark ab, aber das ändert nichts an, an seinem Wert als Menschen, beim Hass passiert Folgendes. Da wird die Abneigung gegenüber einer Denkweise oder eines Verhaltens auf den Menschen projiziert. Es wird verallgemeinert und es wird vom Verhalten direkt auf den Menschen geschlossen. Das heißt, es heißt dann nicht mehr, dieses Verhalten lehnen wir stark ab, sondern der Mensch. Der Mensch ist das Problem. Wenn er sich so verhält, hat er anscheinend in den Augen mancher weniger Wert. Was kann jetzt jeder Einzelne von uns tun, um dem entgegenzuwirken? Erstens einmal reflektieren, sich überlegen, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie ist mein Verhalten? Tolerant, respektvoll, wertschätzend oder sogar liebevoll. Dann ist es wichtig einmal zu hinterfragen und innezuhalten, bevor wir Denkweisen oder Verhaltensweisen, die wir jetzt von Politikern oder von Journalisten vorgelebt bekommen, bevor wir die einfach unreflektiert übernehmen, wie es teilweise in der Corona-Zeit der Fall war. Das heißt, überlegen, innehalten, möchte ich so mit meinen Mitmenschen überhaupt umgehen? Respektloses Verhalten zeigt sich oft in Situationen der Bedrohung, das heißt, hier können wir sehr achtsam sein und immer wieder prüfen fühle ich mich gerade bedroht, denn dann ist die Gefahr besonders groß, dass wir respektlos in unserem Gegenüber umgehen, dass wir vielleicht sogar aus der Bedrohung heraus psychische Gewalt anwenden. Jeder von uns kann dazu beitragen, dass wir in Richtung respektvollem Miteinander uns entwickeln als Gesellschaft. Wir haben keine Kontrolle über unsere Gesellschaft und über alle anderen Menschen. Aber wir haben einen großen Einfluss. Jede Einzelne trägt zu diesem Verhaltensmuster bei. Und wir können entweder friedlichen und liebevollen Umgang, wertschätzenden Umgang miteinander fördern, indem wir ein Vorleben, oder wir können unreflektiert respektloses verhalten einfach nachahmen ich bitte vor allem auch politiker und journalisten dass sie vorsichtiger sind sich ihrer verantwortung bewusst werden und immer wieder innehalten um zu erkennen wie sie sich eigentlich verhalten und ob sie sich überhaupt so verhalten wollen. Noch ein Hinweis zum Abschluss. Wir können natürlich über unsere Vergangenheit reflektieren und nachdenken und sich uns vielleicht überlegen, na, vielleicht hätte ich hier oder da mich anders verhalten können. Aber das Entscheidende ist immer, wie gehe ich in der nächsten Situation mit meinem Gegenüber um. Das ist das Schöne am Leben. Wir bekommen oft weitere Chancen, um friedlichen und wertschätzenden Umgang miteinander vorzuleben. Gemeinsam können wir so einen Beitrag zu einer friedlichen, und liebevollen Gesellschaft leisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.